Herzlich willkommen beim Digitalen Salon von D-Radio Wissen und äh, ja, dem HEG, also dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und wir wollen uns mit Hacktivism beschäftigen, also dem Aktivismus der Hacker. Und ähm, es gibt da noch einen weiteren Satz, so vom Punk zum Pop. Ähm, denn... Ähm, es scheint so ein bisschen so, als wäre der Hacktivism ähm, auch bei uns angekommen, in der Mitte der Gesellschaft, könnte man sagen. Ursprünglich hatte man ja gerade auch so in den Massenmedien häufig das Bild ähm, von vor allen Dingen Männern mit schwarzen Skimasken, die vor Rechnern sitzen. Ähm, mittlerweile gibt es sogar Krypto-Partys, ähm, wo unser eins irgendwie hingeht und äh, bei kühlen Getränken ein ähm, bisschen Verschlüsselung lernt, auch ein bisschen Hacken unter Umständen lernt. Dazu gibt es irgendwie schöne Musik, das klingt alles irgendwie sehr nach Popkultur. Darüber wollen wir heute reden ob das tatsächlich der Fall ist, ob wir also mit dem Hacktivism in der Popkultur schon angekommen sind. Ähm, und ja, dazu habe ich vier fantastische Gäste. Konstanze, ähm, Rob, ähm, Daniel und äh, Kaspar. Und äh, natürlich möchte ich euch noch ein bisschen genauer vorstellen, damit äh, auch alle Anwesenden und alle anderen wissen, wer ihr so seid. Konstanze, du bist äh, Sprecherin beim Chaos Computer Club und Informatikerin. Und was hast du speziell mit äh, Hacken am Hut? Zum einen verstehe ich mich jetzt Hacker, weil ich mich für also einige technische Systeme im Detail interessiere, aber äh, weil für mich zum Hacken auch eine gewisse eine Geisteshaltung gehört. Nämlich Lust zu haben, so technische Systeme zu zerforschen und den Dingen auf den Grund zu gehen und vielleicht nicht unbedingt sich daran zu halten, was der Hersteller der Systeme damit so wollte, also die, in diesem Sinne. Ähm, und mich interessiert an dieser Hackerkultur natürlich auch noch ein anderer Aspekt, der jetzt nicht so erwähnt wurde bisher, nämlich ähm, das Wissen teilen. Also die, die Frage, inwieweit man Erfahrungen austauscht, da so eine Wissensweitergabe stattfindet. Und da ist halt die Hacker-Community schon immer ja, relativ vorbildhaft für mich, also auch aus ihrer Historie. So rechne ich mich dazu. Wir haben ja noch einen weiteren äh, Hacker hier, Rob. Ich überlasse es dir jetzt nochmal deinen Nachnamen zu sagen, du kannst das nämlich besser als ich. Hunkreip. Holländisch. Sehr, sehr gut ähm, und du hast auch mal bei Wikileaks gearbeitet unter anderem und bist jetzt auch ähm, unternehmerisch tätig, hat man mir gesagt. Was ähm, hat das jetzt noch mit Hacken zu tun? Also meine Geschichte, ich habe in den 80er Jahren angefangen mit, mit Modems und Computer rumzuspielen, fand das unheimlich faszinierend, habe dann Zeitschrift gemacht, Hektik, ziemlich bekannt, äh, auf Holländisch zwar, aber, aber auch weltweit bekannt als einer der, der ersten Hacker-Zeitschriften. Ähm, ich habe dann einen Internet-Service-Provider gegründet in Holland äh, und ziemlich viel über so diese Internet-Service-Provider hatte so eine Rolle, die im Moment auch beim EFF oder beim Chaos Computer Club vertreten wird. So Internetfreiheit, die ersten Themen, die, die Kampf um, um Publikation im Internet gegen Scientology. Ähm, EFF. Ja, yeah, die Electronic Frontier Foundation, das ist so eine, so eine große NGO in Amerika, die sich mit digitalen Gesellschaftsthemen und, und Freiheit im Internet äh, beschäftigt. Ähm, Habt ihr noch bei anderen Sachen gemacht, sowohl unternehmerisch als auch aktivistisch? Ich habe eine äh, äh, ne Gruppe gegen Einsatz von Wahlcomputer, also Stimmabgabe durch Computer gemacht. War hier auch in Deutschland zunehmend populär, ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. Äh, in Holland wollen die jetzt wieder, da haben sie, sind wir sie erstmal auch losgeworden. Dann habe ich bei WikiLeaks mitgemacht in 2009 äh, und 10. Und jetzt mache ich wieder allerhand andere Projekte, verstehe mich aber durchaus als Hacker. Also auch im digitalen Salon dabei und wir haben auch jemanden aus der wissenschaftlichen Richtung, Professor Dr. Daniel Hammer von der Hochschule Offenbach. Du beschäftigst dich auf Offenburg, genau wieder falsch gesagt, falsch aufgeschrieben. Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Netzwerkstrukturen und bringst Studentinnen und studentinnen auch das Hacken bei, richtig? Naja, nicht wirklich. Ich mache eigentlich äh, Computerforensik ähm, und ähm, ja, meine Hacking-Vergangenheit äh, lasse ich mal lieber inkognito. Wichtig ist, ähm, um da mal anzuknüpfen, äh, dass ich versuche, so diese, diese Hacking-Kultur oder dieses, diese Herangehensweise an, an junge Leute zu vermitteln, ja, auch im Sinne von ja, Digital, Digital Self-Defense, äh, dass man eben nicht nur so ein Konsum-Zombie ist, der alles benutzt und ach wie schön bunt hier und da können wir klicken und hier können wir machen, sondern natürlich auch den irgendwie, naja, Computer bestimmen ja unser Leben doch schon ganz schön, von der Uhr angefangen bis zum Handy, ich habe keins, aber... Und insofern sollte man doch äh, versuchen, der Lage Herr zu bleiben und nicht irgendwie nur jemand zu sein, der einfach nur irgendwas klickt und dann am Ende sich wundert, oh, wir werden alle ausspioniert. Ja, toll. Unsere Runde macht äh, komplett Kaspar Kiemens-Mirau. Ähm, Medienkultur hast du studiert in Weimar und ähm, schreibst schon lange über Internetkultur, ähm, Post-Privacy, auch ein großes Thema und auch unter anderem uns äh, hacken auf leitmedium.de, das ist dein Blog. Und ähm, ja, bist auch gerade an deiner Dissertation noch dran, die auch sich so ein bisschen im weitesten Sinne ums Hacken dreht. Ja, na, die, die Dissertation äh, dreht sich um äh, Entwicklungsumgebung, äh, womit ich mich, ähm, oder die Geschichte der Entwicklungsumgebung, ähm, womit ich mich im Thema, mit dem Thema Hacken explizit beschäftigt habe in den letzten Jahren, ähm, waren Hackerfilme. Ich habe so über... Ich glaube, fünf Jahre oder so äh, angefangen, Hackerfilme zu sammeln, so ein bisschen zu sortieren und äh, versucht da so ein bisschen Struktur reinzubringen, ähm, wie da so das Wechselspiel zwischen dem Bild dessen ist, was über Hacker äh, transportiert wird, über Filme, ähm, zur Hackerkultur. Also weil natürlich die Frage ist, ähm, spiegelt ein, ein Hollywood-Streifen über Hacker ähm, Hacker wieder oder prägt er sie oder gibt es da so eine Wechselbeziehung zwischen beiden? Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil wenn wir gerade auch über Hollywood-Filme sprechen und ja auch über Hektivism im äh, popkulturellen Kontext sprechen wollen, glaube ich, ist das ganz passend. Ist es denn tatsächlich so, dass also Hektivism ein bisschen äh, bei uns auch in der Gesellschaft tatsächlich angekommen ist? Ich habe vorhin noch die Kryptopartys zum Beispiel angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, in meinem Umfeld bei den Leuten, die zumindest jetzt nicht unbedingt online-affin sind, glaube ich, wissen viele Leute nicht mal, was das ist. Konstanze, ähm, wie ist dein Eindruck? Na, die Kryptopartys haben natürlich einen enormen Zulauf. Also ich bin selber gerade dabei, die nächste mit zu organisieren. Was man da eigentlich lernt, ist erstmal gemeinschaftlich verschiedene Techniken anwenden, meistens Verschlüsselungs- oder ähm, Anonymisierungstechniken. Ich glaube aber, das Hackerbild hat damit erstmal noch mal wenig zu tun. Denn es ist ja eher eine Vermittlung von Anwendungen und wie man sie benutzt oder wie man vielleicht ein bisschen kompliziertere Installationen von Programmen gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und da ist halt so ein bisschen der soziale Charakter dabei. In der Regel gibt es dann da auch irgendwie Bier und Musik. Also das ist eben eine Kryptoparty und nicht unbedingt ein Seminar. Mhm. Man sieht, es ist übrigens eine weltweite Bewegung ist, dennoch glaube ich, dass so der ganze Hackerbegriff und diese Hackerkultur und überhaupt auch die, der, also die Begriffsbestimmung in Deutschland schon nochmal anders ist als im englischsprachigen Raum. Also das hier deutlich positiver konnotiert. habt habe doch an einigen Beispielen im Ausland erlebt, also ihr kennt halt natürlich zum Beispiel weil ich ja nun für eine Hacker-Vereinigung spreche, dass das wird im englischsprachigen Ausland oft gar nicht erwähnt wird, weil dieses Bild von, das sind ja diese Kriminellen, dieses Boulevardbild vom Hacker, so dominant ist im englischsprachigen Raum, dass sie dann immer sagen, möchten wir aber verschweigen, dass sie über diese Hacker-Organisationen sind, während es im Deutschen ähm, sich komplett gewandelt hat. Also ich bin jetzt als, als Sprecherin oder auch schon ein bisschen länger am CCC aktiv, in der Zeit, in den letzten sieben, acht Jahren, ist es schon sehr ins Positive gekippt. Klar, irgendwie die Bildschlagzeile wird man trotzdem immer noch finden und dann meint man eben irgendwie so Online-Banking-Einbrecher, aber da es dafür keinen eigenen Begriff gibt, der sich etabliert hat, äh, ist es eben immer so ein ambivalenter Begriff. Äh, das aber so eine Sache wie Kryptopartys wie partys äh, so ein bisschen Popkultur werden, hat, glaube ich, mit der eigentlichen Hackerkultur wenig zu tun. Und über das Filmbild, da wird wahrscheinlich Caspar ähm, besser Auskunft geben können. Aber solche Filme wie Matrix, die ja in Popkultur sind, die haben natürlich auch das Bild von einem Hacker und in dem Fall ja auch noch eine Hackerin ähm, geprägt. Und da ist wahrscheinlich sehr wenig Realitätsbezug. <lacht> Kasper, ähm, ist das schon so? Da zum äh, Bild des äh, Hackers im Film äh, ist eigentlich eines der, der schönsten Beispiele der Film Wargames, der glaube ich 1983 in die Kinos kam. Ähm, der basierend auf einem also zumindest basierend auf realer Software sozusagen äh, ähm, die Geschichte eines Jungen der ist glaube ich 16 im Film zeichnet ähm, und das Interessante ist nachdem dieser Film im Kino war ähm, zu Weihnachten in diesem Jahr ging der Verkauf von Modem Modems extrem in die Höhe weil natürlich Jugendliche diesen Film gesehen haben und äh, nicht nur eine fiktionale Geschichte dort für sich präsentiert bekommen haben, sondern auch ein, ähm, ein, ein Typus, den man nachäffert. Ja? Also es war plötzlich so, der, der neue Held wurde plötzlich so präsentiert im Kino und ähm, danach ging es dann sozusagen schubartig erstmal los, dass Jugendliche sich damit identifiziert haben, dieser, irgendwie dieser Outlaw, aber der sich eben auch äh, auskennt und einen Krieg verhindert, den aber eigentlich auch mit auslöst. Und äh, wow. <lacht> naja, ähm, und der Liebesgeschichte ist ja auch noch dabei und so. Aber das Interessante ist also, da sieht man schon dieses komische Wechselspiel. Also da wird einerseits, wird da so, eine, so ein Protagonist präsentiert und gleichzeitig prägt er aber extrem das Bild dessen, wie das Ganze aussieht. Und Man hat da auch dieses, diese typischen Bilder, dann das Einsatzzentrum mit den Monitoren und so ganz viele Klischees. Und was mir auch in diesem Film aufgefallen ist, das ist ein Film, in dem noch wirklich fast wie in einer Dokumentation erklärt wird, was der da macht. Also wenn man heute Filme mit Hackern sieht, da sieht man die so und kriegt irgendwie mitgeteilt, es ist ein Hacker und das reicht uns als Information. In den 80ern sagt er, ja ich wähle mich jetzt in einen Computer ein und dann wird das und das gemacht und das wird immer so gelöst, indem er das immer ähm, seiner, seiner Angebieteten erklärt, die immer so die, die Rolle hat, immer die Fragen zu stellen, während sie neben ihm steht und darüber wird das so, so transportiert und da sieht man jedenfalls schon sieht dieses Wechselspiel und das, ähm, der Hacker, ähm, dieses Bild verändert sich dann. Also in Matrix ist es natürlich ein völlig völlig anderer Typus. Der ist dann irgendwie plötzlich älter und sexy und sportlich und ähm, also da, da dreht sich das Ganze so äh, zur heutigen Zeit. Jetzt haben wir tatsächlich äh, bislang die ganze Zeit über Hacker gesprochen, wir wollen ja eigentlich über Hacktivism sprechen und äh, da kommt genau ähm, der Hacker und der Aktivismus also ins Spiel. Ähm, inwieweit gibt es dann zwischen einem Aktivisten und einem Hacker Überschneidung beziehungsweise inwieweit unterscheiden die sich auch, Rob? Also Haktivism habe ich als erstes mal als Wort wahrgenommen, als es eigentlich nur noch über Denial-of-Service-Attacken, also über, über Angriffe gegen, gegen Verfügbarkeit von Computersystemen ging und auch eigentlich auch noch um ziemlich schlecht ausgeführte äh, DDoS-Attacken ging. Ähm, also für mich hatte das Wort sehr lange Zeit einen sehr schlechten Ruf. Äh, und eigentlich habe ich auch, äh, also sehr viel, was wir jetzt Hektivism nennen, ist immer noch, Angriffe gegen Computersysteme, dafür sorgen, dass Sachen down sind. Ähm, und da, bin ich, da ich, bin ich eigentlich der Meinung, dass das, dass das als Aktivismus ähm, eher, eher auf eine Verarmung ist. Dass das schade ist, dass das, äh, dass das so in der Vordergrund ist. Sind ähm, Hacktivisten unter Umständen auch so ein bisschen faul? Kann man denen diesen Vorwurf machen, weil sie ja also sozusagen nur von zu Hause agieren? Ja, da gibt es wieder Clicktivism oder Selectivism als, als, als Stichwörter ähm, und die alle überschneiden sich vielleicht auch, äh, äh, es gibt Hacktivism, was Selectivism ist, es gibt, ähm, aber fauler Aktivismus gibt es auch in Bereiche, die nicht, die nicht online sind äh, und es gibt auch Online-Aktivismus, was gar nicht faul ist und äh, da, muss man halt, das sind halt, da kann man ein schönes venn diagramm zeichnen, aber das ist nicht, äh, die überschneiden sich nicht ganz. Konstanze, du lachst gerade so. Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, weil Rob natürlich äh, häufig den, den Hacktivismus-Begriff aus dem Englischen nimmt und im Deutschen ist also, er, glaube ich, auch wiederum anders konnotiert. Ich glaube, das englische Hacktivismus verbindet sich sehr viel stärker mit Anonymous und genau den DDoS-Attacken, also mit einer eher sehr destruktiven Note. Und im Deutschen wird da glaube ich noch viel mehr zusammengefasst, würde, ich jetzt nicht im engeren Sinne zum Hacken zählen würde. Für mich ist ein Hacktivist eigentlich eher jemand, der seine technischen Fähigkeiten einsetzt, um damit Ziele jenseits der Technik zu verfolgen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Biometriesystem hackt. Also man nimmt technische Fähigkeiten, um auf ein, ja, ein Problem hinzuweisen, was eigentlich in einer anderen Sphäre ist. Nämlich, dass uns irgendwas verkauft wird aus ökonomischen Motiven oder ein Sicherheitsversprechen gemacht wird, was nicht eingehalten werden kann. Also ich habe da durchaus einen engeren Begriff. Ja, wobei dann wieder in anderen Bereichen wieder Hacking genommen wird für, für eine Herangehensweise, die vielleicht nichts mit Technik zu tun hat aber die mit, mit äh, Umgang außerhalb das, was normal ist oder das, was zum Beispiel Food Hacking oder so. Hacking wird dann auch wieder als Begriff genommen für, für so eine Art von, von anarchistische Herangehensweise. Also ist alles kompliziert. Daniel, was für Fähigkeiten braucht man denn, um überhaupt Hacktivist sein zu können? Weil das kann ja jetzt erstmal nicht jeder unbedingt ähm, ohne technischen oder Informatik-Hintergrund. üben üben <lacht> Ich würde mal sagen, gute Hacker, also Leute, die wirklich äh, in gut geschützte Systeme eindringen können, gibt es nicht so viele. Ähm, alles, was sich da so drum spinnt, ähm, ja, ist in meinen Augen eher so eine Art ja, so eine Modewelle, ähm, die vielleicht auch, ich will es jetzt nicht bewerten, mag, mag gut sein. Also ich fände es jetzt gut, wenn, wenn die Leute sich einmal um, um ihre Computer kümmern und mal überlegen, ob man nicht vielleicht prinzipiell seine E-Mail verschlüsseln sollte. Ähm, Einfach damit äh, man die nicht äh, per se irgendwo äh, lesen kann bei dem Provider. Wäre eine gute Sache. Aber ähm, man muss sagen, diese, diese, dieser Hackerbegriff, der so in der Sensationspresse ja irgendwie in den letzten oder, oder Jahren so hochgepusht wird, das hat eher so den Charme so der Räuberpistole und hat eigentlich äh, ja, mit irgendwie mit einem. Fortschritt im Sinne, dass wir uns mit den Computern irgendwie mehr auf einer auf eine Ebene bewegen, wo wir, wo wir uns da ähm, ja wo wir halt die Dinge auch kontrollieren können und damit irgendwas Kreatives, Positives machen. Eigentlich nicht. Die Leute sind unheimlich begeistert über WikiLeaks. Auf der anderen Seite demonstrieren sie dagegen, dass ihre, ihr Gartenzaun bei, bei Google Maps auftaucht. Ähm, ja, das ist irgendwie, das ähm, ja, hat eher so eine Art für mich. Ähm, Mode, die dann in zwei Jahren wieder ganz anders heißt äh, und so eine Webseite runter, also irgendwie Den Denial of Service, ähm, ja, tut mir leid, da, da habe ich kein, äh, das, das äh, erweckt in mir keine Emotionen irgendwie, das äh, bringt nichts und das führt auch nirgendwo hin und ja. Was würde denn in äh, deinen Augen etwas bringen? Ja, wie zum Beispiel. Jeder sollte anfangen, seine E-Mail zu verschlüsseln und generell mal irgendwie überlegen, ob er nicht vielleicht ähm, sein Gerät, was er da benutzt, sein Handy zum Beispiel, ist ja immer bestimmt auch eine gewisse, ein gewisser Marktdruck. Wenn alle Leute gerne ein Feature, also irgendwie was haben wollen an so einem Gerät, äh, wird bestimmt irgendjemand mal nachziehen. Ähm, uns wird ja mal suggeriert, Funktionalität ist alles. Es muss schön bunt sein, es muss, ach, wir können super reden mit jedem, wunderbar überall. Ähm, aber vielleicht, äh, wenn, man, wenn man sich mehr darüber mit auseinandersetzt, was man damit eigentlich machen kann, was, was man praktisch eingeht damit, welche, welche Risiken man eingeht oder welche Konsequenzen man, dass man eben überall alles von sich äh, preisgibt, ähm, kannst du ja mal Google nach mir. So also viele Fotos wirst du nicht finden, wenn überhaupt eins. Ähm, das ist, ähm, ja, die, die, man, ich glaube diese, um es jetzt nicht allzu lang zu machen, dieser, dieser Lenin'sche Gedanke, der Staat muss von einer Putzfrau geführt werden, ist ein riesen Irrglaube, der sich überall durchzieht. Man kann Dinge, die kompliziert sind, nicht bis zur Unkenntlichkeit vereinfachen. Das bedeutet auch ein Computer, wenn ich den benutze, muss ich da irgendwie ja, mit den Konsequenzen leben. Das heißt, ich werde gehackt, kriege irgendwas untergejubelt, werde ausspioniert. Das muss man alles in Kauf nehmen, beziehungsweise sich dessen bewusst sein. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwann mal völlig gedanken- und seelenlos durchs Internet surfen kann und einem nichts passiert und irgendwann irgendjemand die, die Sicherheitssoftware oder sowas äh, einem präsentiert, ohne sich damit selbst auseinanderzusetzen und sozusagen zu schwitzen, äh, und äh, wird man da äh, nichts erreichen. Und, und um da auf deine Frage zurückzukommen, ähm, um gut zu hacken, muss man erstmal sich wirklich damit auseinandersetzen mit den Systemen, so wie Konstanze das sagt, nicht alt- Prospekte lesen, sondern einfach mal gucken, was, was macht es, was, äh, was kann man damit tun, ohne dass es jetzt vorher verkündet wurde, wie funktioniert es, warum funktioniert es so. Ähm, das ist so der, der, der erste Ansatz überhaupt, um damit ähm, ja, irgendwie zu Rande zu kommen. Ist das aber nicht eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, wenn also alle Menschen sich möglichst mit dieser Problematik beschäftigen sollen? Ähm, jeder hat ja irgendwie andere ne? Themen, die einen vielleicht auch beschäftigen. Brauchen wir da nicht vielleicht gerade deswegen Hacktivisten, die auf Fehler und Lücken in einem System aufmerksam machen? Ist ja machen? gut, es wird immer Fehler und Lücken geben, aber du, man erwartet ja auch, ohne mit der Wimper zu zucken, dass die Leute einen Führerschein haben für ihr Auto. Ähm, weil sie sagen, okay, könnte was passieren. Warum sollten die Leute, ich will ja keinen Führerschein für einen Computer haben, aber... Ähm, man hat so das Gefühl, Computer ist irgendwas, was so den reinen Spaßfaktor hat. Ist es aber nicht mehr. Ich merke hier ein großes Schlaufen in der Runde auf die Führerscheindiskussion. Kasper? Ähm, ja, man braucht einen Führerschein, um ein Auto zu führen. Aber ähm, es wird nicht verlangt, dass man die Motorhaube öffnet und das Auto erstmal in alle seine Einzelteile zerlegt, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, was, glaube ich, die, die Fortführung dieser, dieser Analogie wäre. Also, ähm, ich, ich verstehe durchaus den Ansatz zu sagen, ähm, dass man den Anspruch daran hat, dass ähm, Menschen sich doch bitte mit den Dingen eingehend beschäftigen sollen. Ähm, gerade in der aktuellen äh, Hacker- und aktivismus diskussion neigt man aber dazu, das auf so eine zeitgenössische Technologie zu übertragen. Also ähm, es könnte natürlich auch ein ähm, Gas-Wasserinstallateur kommen und sagen, du hast eine Therme, die ist lebenswichtig für dich, die macht deine Wärme, du kannst die nicht reparieren, tja, äh, Schuld, selbst Schuld, ja, ist gefährlich Gas, da kann was explodieren in deiner Wohnung, äh, der Wasseranschluss, äh, was du kannst, kein Brot malen. also das, äh, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, in dieser Diskussion wird gerne von technisch sehr versierten Leuten die These aufgestellt und das ist jetzt wirklich wichtig und damit müsst ihr euch alle beschäftigen und ich bin froh, dass ich jemanden anrufen kann, der meine Therme wartet und ich bin ich bin auch froh, dass ich einfach auf meinem Telefon auf E-Mails abholen drücken kann. Ich verstehe übrigens, was da passiert, aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen auf meinem Telefon. Wenn wir das mal aus einer technischen Sicht betrachten, ich gehe mal äh, zu Konstanze einfach mal rüber. Ähm, glaubst du, dass es überhaupt machbar ähm, für Leute sich tatsächlich damit auseinandersetzen zu können? Für jeden? Ich würde mich da weitgehend Kaspar anschließen. Also mein, meine Idee wäre auch nicht, dass ich jetzt irgendwie plötzlich wollte, dass alle zum äh, Vollversteher von Technik äh, degenerieren, weil ich einfach glaube, dass es natürlich in, in der Gesellschaft viele Dinge gibt, die man nicht vollständig versteht und trotzdem kann man sie nutzen. Aber wenn man bei dem Termenbeispiel bleiben will, dann besteht, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied zwischen einer Therme, die man ja in der Regel als Benutzer eben nicht versteht und auch nicht verstehen muss und man eben Spezialisten hat, die das reparieren. Das sind oft Haftungsfragen. Das heißt, Hersteller von Thermen sind anderen Gesetzen und Regulierungen unterworfen als Hersteller von Betriebssystemen, Software oder Apps. Das heißt, ich denke, es haben sich so ein paar Sachen eingeschlichen in Digitalien, die den Nutzer ziemlich benachteiligen. Wir sind einfach daran gewöhnt, dass Softwarehersteller irgendwelche Bananen-Software und Beta-Versionen raushauen und wir mit deren Sicherheitslücken, mit ihrem Nicht-Können ähm, leben als Nutzer. Und das würden wir, glaube ich, bei Termen so nicht akzeptieren, wenn ich mal dieses Beispiel weitertreiben kann. Wir reden immer immer von Sicherheit, äh, aber aber natürlich sind die Themen größer und und auch auch diese ganze Hektivism Diskussion ist größer. Äh, bevor es es es diese digitale Medien gab, haben wir alle in der Gesellschaft ziemlich gut verstanden, wo der Macht herkommt und der Macht kommt daher, äh, wer kontrolliert welche Informationen Leute haben, wer kontrolliert wer was glaubt, hat der Macht und äh, äh, wenn das jetzt alles ein bisschen mehr Wehr wird und mehr, mehr Komplex wird und, und äh, was Leute glauben, teilweise aus Twitter und aus, aus, aus diversen Ecken des Internets kommt. Und äh, die Kontrolle darüber, was Leute sehen, immer mehr in, in, bei Google steckt, was in, ist obendran in der, in der Search Results oder immer mehr in, in diese Maschine drin steckt, in diese Therme drin steckt, dann ist es trotzdem wichtig, wer diese Therme gebaut hat, wer sie repariert, was was wird da gewartet, welche Algorithmen werden da eingesetzt. Und wenn wir alle glauben, das können die Techniker wohl machen und die Technik sei neutral und das muss ja einfach nur gewartet und repariert werden und wir können das alles ja, wir müssen das ja nicht alle verstehen, auch wenn wir es nicht alle verstehen müssen, wir müssen trotzdem verstehen, dass was diese Technik macht, äh, lebenswichtig ist und unsere Gesellschaft prägt. Ist es dann die Aufgabe der Hacktivisten, ich gebe das einfach mal in die Runde, genau darauf auch aufmerksam zu machen, also auch die, nicht nur auf die Probleme an sich, sondern auch die Leute darauf aufmerksam zu machen. Macht eure Hausaufgaben und ähm, schaut euch ein bisschen genauer an, ähm, was ihr nutzt und wie ihr auch das Netz genau, nutzt. Das ist, das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Kein Mensch kann natürlich verlangen, dass man alles kennt. Äh, äh, sein Auto und die Therme oder sonst irgendwas. Der Unterschied zwischen der Auto und der Therme und dem Computer ist allerdings auch, dass in, dem in der, in der Therme und in dem Auto liegt nicht mein Leben. Äh, in dem Computer liegt äh, immer mehr... Ein großer Teil von mir. Meine, meine Daten, meine Kontozugänge, meine was ich was, äh, persönlichen Fotos, ähm, werde gezwungen, äh, vielleicht irgendwann mal meine Steuererklärung äh, digital zu machen, irgendwie übers Netz und ähnliche Dinge. Also äh, insofern hat der Computer da eine, eine ganz andere Stellung und ist schon völlig klar, kein Mensch versteht alles. Äh, das kann man auch bis ins Tausendste hinbringen. Wenn, wenn ich einen Computer heute kaufe aus, von, von Lenovo, dann habe ich einen chinesischen Hersteller. Okay, und die, die Chips, die da drin sind, verstehe ich auch nicht. Ähm, aber das, ähm, das ist gar nicht der, der, der eigentliche Zweck, dass man alles versteht. Nur, dass man, dass man über diese... Prioritäten setzt einfach, dass ich sage, okay, das, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens und da steckt eben immer mehr Leben drin, weil, wie gesagt, wir bauen immer mehr auf Computer auf. Äh, wenn du sagst Wahlmaschinen und ähnliches, wer weiß nicht, ob, ob dieses alles äh, sozusagen der gesellschaftliche Druck ist da, ist da groß. Wenn die Leute dann äh, oder wir alle irgendwas benutzen, was wir gar nicht kontrollieren können und gar kein, gar kein, kein Wissen mehr darüber haben, denn, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir auch nichts mehr zu sagen haben. Kasper. Kann dann äh, die Popkultur, wenn es der Hektivist vielleicht hin und wieder nicht kann, also zum Beispiel ein Film ähm, oder auch ein Musik, was auch immer, ein Buch, ähm, andere Menschen dazu zu äh, bewegen, sich also mehr ähm, mit dem Internet zu befassen und auch den Risiken, die das Netz bringt? Also ich glaube, ähm, mit dem Internet befassen, das klingt schon so ein bisschen retrospektiv, weil wer beschäftigt sich doch mit dem, mit dem Internet? Ja? Das ist ja auch mehr so ein Hosentaschennetz mittlerweile und irgendwie, ich, ich habe gestern gerade irgendwas gelesen, einen Beitrag gesehen im Fernsehen und da hieß es, ja Jugendliche sind jetzt äh, durchschnittlich zwei Stunden am Tag im Internet. Und da dachte ich so, wie, wie misst man das überhaupt? Ja? Also ich äh, wüsste, können gar nicht sagen, wann ich im Internet bin oder nicht. Ähm, aber natürlich kann äh, popkulturelle Werke können natürlich viel bewirken, das äh, war schon immer so, so also Musik ist sehr emotional und ähm, Filme. Ähm, ich, das, es gibt ein Problem mit digitalen Themen, die sind unglaublich schwer zu vermitteln. Ich habe vor 15 Jahren mal beim Boulevardfeinsehen gearbeitet, ähm, bei Ulrich Mayer, und war da in der, äh, der Online-Redaktion und so ein bisschen für zuständig für, äh, für Beiträge, die halt über Internetthemen äh, gingen. Und habe da immer wieder mitbekommen, dass bestimmte Themen einfach nicht filmisch umgesetzt werden konnten. Also da ging es damals ja schon um. Passwortklau, Internetbetrug äh, und diese ganzen Geschichten und wenn man das im, im Fernsehen oder sagen wir mal audiovisuell vermitteln will, was ja immer noch dank YouTube jetzt noch ein sehr sehr wichtiges Medium ist, ähm, ist das einfach schwierig. Also da gab es dann einfach am Anfang auch technische Schwierigkeiten, noch mit 50 Hertz und Monitoren und über die Kamera Filmen, ähm, aber auch jetzt ist das schwierig. Wie, wie stelle ich das eigentlich im, im Fernsehen dar, so ein Thema? Ähm, viele Sachen kann man natürlich per, per Stimme transportieren, aber es ist irgendwie so ein bisschen unsexy, äh, das Ganze im zu zeigen und das sieht man auch immer noch in den in den äh, in, in Beiträgen, die so ein bisschen nicht so richtig wissen, da kommen immer so diese Mottobilder, ja irgendwelche äh, 3D-Animationen, die irgendwie halt aus der aus Matrix irgendwie sein könnten. Hat Matrix ja unglaublich mit diesem Bildschirmschoner-Effekt da auch äh, sehr viel sehr viel geprägt, äh, wie das Ganze aussieht. Ähm, das heißt, ja natürlich kann das was bewegen. Ähm, das ist dann aber eine Aufgabe, das Ganze künstlerisch so umzusetzen, dass es ansprechend ist und wahrscheinlich auf eine viel abstrakteren ebene äh, ein problem transportiert. Wird. also 1984 ist natürlich ein werk in dem das kann man zum beispiel so äh, aufbereiten dass kaum technische details eigentlich kommuniziert werden und trotzdem ist jedem klar worum es geht wenn man jetzt sozusagen ein beispiel für ein werk das menschen bewegt so äh, kann man auch eine geteilte meinung zu haben zu dem werk aber das wäre jetzt ein beispiel vielleicht äh, nach, nach, nachdem du gefragt hast und das heißt ich glaube wenn dann geht das nur auf einer sehr abstrakten ebene so eine probleme zu, zu kommunizieren kann es dann aber auch nicht passieren, dass dann genau das wieder am Thema vorbeigeht, weil es ähm, so abstrakt ist, weil es eigentlich gar nicht um die Thematik wirklich geht, sondern es ist eine schöne, vielleicht auch romantische Geschichte und äh, am Ende hat keiner verstanden, was der eigentliche Punkt ist? Ähm. Es muss abstrakt sein, weil wenn ich jetzt einen Film über Datenschutzprobleme in WhatsApp machen würde, <lacht> dann äh, ist der ja schon veraltet, bevor er ausgestrahlt wurde, also man kann glaube ich äh, eher nur ähm, abstraktere ähm, äh, Themen irgendwie kommunizieren und wenn es eben die Forderung gibt danach, ähm, äh, habt Mut euch eurer eigenen Technik zu äh, bedienen oder so, äh, dann geht es in die Richtung. Konstanze guckt ganz unglücklich, ja. Ich möchte aber schon mal diese populäre Hackerbild noch mal zurechtrücken, wenn wir mal ehrlich sind und irgendwie uns die amerikanischen Filme und Serien in denen so ein Übrigens immer männlicher Hacker transportiert wird, dann ist es ja in der Regel so, das sind immer so anderthalb Minuten Sequenzen, da hackt er irgendwas im Bildschirm und schon ist da drin Also das Bild von einem Hacker ist ja in erster Linie, das geht übrigens auch für Hacktivisten, ich will gleich nochmal zu dem Zusammenhang kommen, ist ja, es ist einfach im Prinzip vorbereitungslos durchzuführen und der Hacker wird reduziert genau auf dieses Bild, nämlich ähm, er trinkt irgendwo ein. Und für mich hat das mit, ähm, sowohl mit einem Hacker wie auch mit einem Hacktivisten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, denn das ist so, diese Bildwert A anschließt an eine relativ einfache, ziemlich schnell gehende, ähm, filmisch gut darstellbare F Tätigkeit, aber in Wirklichkeit es so wurde hacken wie auch der Hacktivismus, sehr vielleicht sogar noch Dollar, in, in der Regel eine sehr langwierige Beschäftigung, wo man sich sehr intensiv mit technischen Systemen befassen muss, oft auch in Zusammenarbeit. Also die, den Hacktivisten, den ich jetzt zum meiner, zum Beispiel den, den wir im Club machen, der geht oft nur im Team, weil man sehr unterschiedliche Hacker braucht äh, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, weil die technischen Systeme ineinander greifen. Und der Teil davon einzuschätzen, den ich fast unter Technikfolgenabschätzung. Ähm, Packen würde, der kommt noch oben drauf. Das heißt, bei uns ist es oft so, dass wir in dem aktivistischen Zusammenhang darüber nachdenken, wie können wir das, was wir technisch rausgefunden haben, erklären, im Sinne von äh, sichtbar machen, verständlich machen. Das sieht man vielleicht ganz gut äh, bei der Biometrie, beim biometrischen System oder auch beim Staatstrojaner. Das heißt, ein wichtiger Teil des Haktivismus war nicht nur äh, erstmal die technische Analyse und Reverse Engineering, also die sozusagen rückwärts erschließen von Funktionalität, von den Binaries, die uns da vorlagen, von der Spionagesoftware, sondern uns zu überlegen, wie vermittelt man das und wie kann man das umsetzen in ähm, politische Änderungen, also im Sinne von, ähm, was ist der, äh, was, was hat die Technik äh, eventuell verfolgen, äh, sieht man vielleicht bei, bei Rob's Wahlcomputer noch viel deutlicher, wo die, dieser Punkt, dass im, äh, sozusagen in der holländischen Tagesschau, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, sag mal, einen von daag. Okay, also die holländische Tagesschau, in einem in einem ein 59 Sekunden Film dargestellt wurde. Was sehr wichtig war für diese ähm, aktivistische Kampagne. Natürlich war im Grunde wichtiger die Technik zu verstehen, tatsächlich den Wahlcomputer zu manipulieren, aber die Arbeit mit der Öffentlichkeit und zu vermitteln, was man da eigentlich rausgefunden hat, scheint mir wichtiger geworden zu sein. Um am Beispiel des äh, Staatstrojaners vielleicht kurz zu bleiben, macht man damit aber nicht vielleicht als Hacktivist auch ein System stärker, das man eigentlich ja gar nicht unterstützen möchte? Mm, in, in, inwieweit sollte man es damit stärken, muss ich mal zurückfragen. Also wenn man ähm, erstmal überhaupt aufdeckt, wie ein, ein Trojaner beispielsweise funktioniert oder wenn man eine Sicherheitslücke aufdeckt in einem System, dann kann natürlich immer die Gegenseite reagieren. Ja, okay, das hat ja eher die Debatte um sogenannte Full Disclosure. Also wie geht man damit mit den Informationen, die man erlangt hat durch eine technische Analyse eigentlich um? Die Frage haben wir uns natürlich weit vor der Veröffentlichung gestellt. Also beim Staatsräumen ist es natürlich so, dass wir nicht die Absicht hatten, laufende Ermittlungsverfahren zu stören. Da hat man ja auch diese Komponente, dass eben diese Spionagesoftware bei äh, Verdächtigen, aufgebracht ist und man sich überlegen muss, okay, wie weit warnt man die Behörden vor, ähm, wie detailliert veröffentlicht man das? Also wir haben Teile der Binaries nicht mit veröffentlicht, zum Beispiel die Aktenzeichen, die innerhalb des Staatstrojaners mit drin waren, solche, solche Fragen. Aber die stellen sich natürlich immer, äh, und bei vielen Aktivismusfragen hat man Elemente, über die man vorher, bevor man an die Öffentlichkeit geht, ordentlich streitet. Aber nicht die Frage, ähm, inwieweit unterstützt man da andere, denn also da war bei uns schon wichtiger, dass wir die Informationen raushauen. Das haben wir letztlich, das war unser Ziel. Darf ich noch ganz kurz nachfragen? Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, von denen macht man das besser damit. Also das eine ist natürlich das Technische und das andere ist, es gibt ja eigentlich eine generelle Ablehnung gegenüber dem Staatstrojaner. Und die Reaktion darauf ist ja, dass man sagt, gut, dann müssen wir jetzt einen juristisch einwandfreien Staatstrojaner machen. Also ich fand das an die an diesem Beispiel schon spannend, diese, diese ambivalente Rolle, die man dann einnimmt, weil man letzten Endes ja mit auf den Weg bringt, dass es dann Ganze, das Ganze dann wahrscheinlich irgendwann juristisch einwandfrei ist. So. Das hat zwei Ebenen, die man auseinanderhalten sollte: die technische und die juristische. In dem Fall des Staatstrojaners gibt es ja da sehr konkrete Vorgaben, weil der in Deutschland ein Beschwerdeverfahren vor dem, unserem höchsten Gericht gab und ein Urteil gegen diese sogenannte Online-Durchsuchung ähm, und die bestimmte Erfordernisse juristischer und technischer Natur festschreiben. Äh, in beiden Fällen ist ganz eklatant und rechtswidrig gegen die Vorgaben verstoßen worden, aber das muss man natürlich auch ordentlich begründen und versuchen auch mitzuteilen. Ich denke nicht, ähm, oder sagen wir so, ich... Ja, ich weine mich nachts nicht in den Schlaf, weil ich möglicherweise einem zukünftigen Staatsrojaner oder Spionagesoftware damit den Weg geebnet habe, sondern ähm, ich denke für uns war das überhaupt, also nachdem wir da irgendwie zwei, drei Wochen äh, Forschung betrieben haben und klar wurde, wie eklatant äh, dieser der Staatsrojaner dagegen das, was in, den, in dem im Urteil steht, Verstöß, war uns total klar, dass wir da raushauen. Das ist mir letztlich erstmal die Überlegung, ob sie möglicherweise dann einen konformeren Trojaner bauen, technisch wie juristisch, ähm, relativ egal. Im Übrigen war das ja auch handwerklich, äh, unterdurchschnittlich. Insofern, da war, war für uns wirklich keine Frage. Du hast eben schon die äh, Juristerei angesprochen, Rob. Ähm in, inwieweit ist es ein Problem, dass man sich, leider Gottes, häufig auch mit dem Hektivism an einer Grenze zur Illegalität bewegt? Ja, oder dass die Illegalität sich zu einem bewegt. <lacht> <lacht> <lacht> äh, äh, äh, man merkt halt, es äh, äh, sitzen äh, äh, Freunde von mir, äh, einer ist in, in Botschaft in London, es sind Leute hier in Berlin, die nicht mehr nach Hause können. Äh, äh, aktivismus im digitalen Bereich, Aktivismus im Internet wird wahrgenommen. Äh, äh, auch Regierungen, die vielleicht vor fünf Jahren das alles noch nicht so verstanden haben, können jetzt abhören, lassen sich vom, vom westlichen Unternehmen helfen, äh, um, um, um Kontrolle ins Internet zu machen. Äh, zunehmend wird dieses ganze internet aktivismus wahrgenommen als, als Kern, als vielleicht als wichtigster Bereich der Aktivismus. Äh, ähm, also da passiert eine ganze Menge. Und, und ja, inwiefern äh, muss man sich da, natürlich, wenn ich was mache, dann, dann kümmere ich mich schon darum, äh, wäre das vielleicht als illegal wahrzunehmen, muss man da aufpassen. Mit diesem Wahlcomputer äh, haben wir auch sehr viele Sachen nicht gemacht, weil man sie ja konstruieren könnte, als wäre das illegal. Wir haben nicht versucht, irgendwie Wahlen zu stören, gerade auch, weil uns das Wahlprozess wichtig und heilig ist. Gerade weil unser Aktivismus auch darum gedreht hat, zu verstehen, Leute verstehen zu lassen, dass das jetzt gefährdet ist, die Kontrollierbarkeit der Wahl. Und, und da muss man dann nicht irgendwelche Witze mit dem Wahlprozess machen. Die haben aber gedacht, dass wir das vorhatten. Und da war schon ein bisschen Stress hin und her äh, um unsere, unsere Wahlen in Holland herum. Also ein, ein Spannungsfeld ist da sicherlich. Wenn das tatsächlich also auch ein Problem darstellt, dass man also äh, sich nicht traut, vielleicht bestimmte Sachen auch zu veröffentlichen, weil man sich an einer Grenze äh, bewegt, wie wirkungsvoll oder sinnvoll ist dann der Hacktivismus? Naja, unsere Demokratien sind jetzt unter Druck. Da muss man ein bisschen äh, Zoom-out machen, ein bisschen die Welt als solches angucken. Wir sind jetzt so ein bisschen in in Zerfallphase gelandet. Äh, äh, Ressourcen weltweit sind jetzt knapp. Äh, äh, die Sache geht jetzt den Bach runter, mal, mal ganz grob gesagt. Äh, äh, und man merkt, äh, alle Kriege sind im Moment Energiekriege. Syrien geht eigentlich um einen Gaspipeline zwischen Katar und der Herbin-Turkey. Äh, also sehr viel geht jetzt ziemlich schnell äh, in Richtung Totali Totalitarian State. Äh, also äh, äh, man sieht die Machtstrukturen sich eingraben, man merkt, dass was man wahrnimmt in den Medien immer weniger entspricht, wenn man ein bisschen weiter grabt und weiter buddelt, was da wirklich los ist. Und in dem Sinn ist auch Aktivismus, jetzt aller Aktivismus, gefährlicher als vor 20 Jahren. Äh, äh, äh, Umweltaktivismus wird zunehmend als, als Terrorismus wahrgenommen. Äh, äh, also aller Aktivismus ist momentan zunehmend gefährlich. Glaubt ihr denn trotzdem, dass der Hacktivismus im Speziellen, gerade weil ja die digitale Welt sich immer weiter auch äh, verbreitet, immer wichtiger wird, weil eben auch, äh, ja, der nicht vor irgendwelchen Grenzen Halt macht und wir auch selber ja nicht mehr unbedingt nur noch von den eigenen äh, Problemen in unserem eigenen Land betroffen sind? Kasper? Ähm, also wenn man sagt, dass das Digitale immer mehr den, äh, den Menschen durchdringt. Und Konstanze hat darauf hingewiesen, dass ähm, im Gegensatz zur Therme im Digitalen bestimmte rechtliche Dinge sich eingeschlichen haben, äh, wo ich natürlich zustimmen muss, also wir, ich, beim Handy weiß ich irgendwie gebe geb ich bestimmte Rechte irgendwie ab, die bei einer Therme irgendwie eher unnormal wären. Ähm, insofern kann man natürlich erstmal die, die, noch, kann man die, die, die Vermutung, ja noch, ähm, <lacht> ein sehr guter Hinweis, ähm, äh, kann man natürlich die Vermutung aufstellen, dass, dass äh, Hacktivismus wichtig ist. Ähm, jetzt ist, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, inwiefern Hacktivismus auch nachhaltig wirkungsvoll ist. Oder die Kanalisation von angestauter Energie, die man irgendwie lo loslässt. Also äh, Rob hat ja schon so ein bisschen auf äh, ein bisschen über ähm, äh, DDoS-Attacken geschimpft. Ähm, äh, von dir kann es auch ein bisschen kritisch. Mir ist immer negativ aufgefallen, dass äh, Anonymous äh, ausgerechnet. Ausgerechnet De-Anonymisierung oft als, äh, als Technik anwendet. Also sehr oft werden Personenlisten, Kundenlisten und so äh, veröffentlicht. Und ich denke, wow, sich also anonym zu nennen und sozusagen als Waffe äh, genau das Gegenteil zu machen, das fand ich schon äh, sehr bezeichnend. Und ähm, mir fallen. Also wenn man den, den Staatstrojaner als Haktivismus, ich hätte ihn bisher nicht unter diesen Begriff äh, äh, gepackt, wenn man das darunter versteht, ja, äh, würde ich da mitgehen. Für mich ist, ich verstehe unter Hektivismus auch eher diese waberigen Gruppen, äh, die so äh, sich, sich selbst gesteckt Ziele setzen, ähm, da sehe ich eher immer so eine, so ein Loslassen angestaute Energie, bin dann aber auch ein bisschen ratlos, ob das jetzt so wichtig ist, dass die Webseite von Mastercard für 24 Stunden nicht erreichbar ist oder man gerade bei Amazon nicht einkaufen kann. Und glaube nicht, dass das eine Aktionsform ist, die uns in den nächsten Jahren noch nachhaltig wichtige Ereignisse liefert. So. Das würde ich... Ich würde Gern. ganz im Gegenteil äh, nicht die sozusagen diese enge Definition benutzen sondern ich würde sogar noch weit noch erweitern ich habe mir gerade ein Beispiel ein, weiß ich nicht, eine OpenWRT-Projektgruppe, also die Software macht für Router. Die verstehe ich als Aktivismus, vor allen Dingen dann, wenn sie einen zur Verfügung stellt. Also da würde ich eher einen weiteren Begriff bevorzugen als diesen, ist ja auch eher so ein Boulevard-Begriff letztlich. Also, wenn man diese wunderbaren Anonymous-Masken, war eben also prima, wir hatten eine Zeit lang, es war echt sehr erheiternd. Wir hatten im Club immer ein ganzes Jahr lang immer dauernd die Anfragen international, ob wir mal endlich so einen Anonymous-Aktivisten ähm, vermitteln könnten. Sie würden gerne mal mit einem reden, das fand ich immer sehr erheiternd. Ähm, also ich würde den eher breiter verstehen. Also Leute, die ihre technischen Fähigkeiten einsetzen, in der Regel mit einem politischen Ziel, manchmal auch nicht ein indirektes politisches Ziel, also wenn ich jetzt nochmal die OpenWRT-Gruppe nehme, die also Software für den Router macht, den man dann sozusagen nach seinem Wünschen äh, konfigurieren kann und die auch zur Verfügung stellt, dann ist das ja eher ein langfristiges Ziel, nämlich äh, wieder diese Hoheit über die eigenen Systeme, die man dann aber auch Leuten, die die Technik nun nicht unbedingt verstehen müssen, sondern einfach die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist vielleicht jetzt ein, vielleicht das beste Beispiel, was mir jetzt gerade einfiel. Ja. Aber mh, aus meiner Sicht ist zumindest im Deutschen, der Begriff weiter. Freut mich eigentlich auch. Rob, fallen dir vielleicht ähm, noch weitere und vielleicht auch prominentere Beispiele ein für erfolgreichen Hacktivisten? Nee. <lacht> Also jetzt müssen wir aber ehrlicherweise sagen, dass Rob selbst äh, sicherlich ein ganz tolles Beispiel für Aktivismus und zwar auch international ist, weil man ja sehen muss, dass nicht nur ähm, in, in Holland diese Kampagne, finde ich, sehr erfolgreich war, sondern dass Rob ja auch noch diesen Aktivismus in andere Länder übertragen hat und dort mit anderen Gruppen zusammenarbeitet, was für mich auch nochmal ein wichtiger Teil von diesem Aktivismus ist, nämlich, dass man erfolgreiche, Sachen weitergibt, also bei Robbade zum Beispiel Indien, aber auch also andere äh, Wahlcomputer-Leute. Da finde ich äh, noch mal einen Aspekt von Hacktivismus, äh, der wichtig ist und der sich wieder mit der Hackerkultur verbindet, nämlich der Weitergabe von Erfahrungen und Informationen, was teilweise gut und teilweise nicht so gut funktioniert. Also würde ich schon, du bist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja. Wenn es um die Weitergabe von Informationen auch gerade äh, geht, würde ich gerne noch mal zu dir kommen, Daniel. Ähm, was vermittelst du, weil wir da vorhin schon kurz das angeschnitten haben, äh, deinen Studenten in Sachen Hacken? In drei Worten? Auch gerne in mehr. Ist jetzt schwierig. Ähm, ja, ähm, wahrscheinlich zu, zuallererst erstmal eine gewisse Herangehensweise an diese Computerwelt. Ähm, allein schon die Frage, Warum darf ich nicht wissen, was eine bestimmte Software auf meinem Computer macht, weil die Lizenzbestimmung mir das verbietet? Äh, ist für mich eine entscheidende Frage, weil da muss ich mich fragen, ähm, ja, was kann ich diesem, kann ich diesem Computer trauen, äh, ähm, dem ich da, mit dem ich da irgendwas tue, ins Internet gehe, zu Facebook, zu was ich irgendwas ähm, wenn die mir nicht vertrauen als User, äh, sozusagen, wenn, wenn von denen Misstrauen mir gegenüber herrscht, äh, ja, du darfst das nicht wissen, du jenes nicht wissen, da darfst du nicht gucken und hier darfst du nicht reverse-ingenieren, ähm, frage ich mich ja, okay, dann, dann hat derjenige doch irgendwas zu verbergen. Und wenn man sich dann diese, diese Grafik da anguckt, wann diese einzelnen Hersteller alle bei der NSA vorstellig waren und da Männchen gemacht haben, dann, ja, für mich als persönliche Konsequenz äh, fallen diese Dinge aus. Ich würde also nie so Closed-Source-Software benutzen, soweit ich es kann. Ähm, und was ich versuche zu vermitteln, den Leuten erstmal einen Ansatzpunkt zu machen. Stellt erst doch mal, versucht doch erstmal Fragen zu stellen. Ähm, ihr habt ihr Computer, was mache ich damit? Wie entscheidend ist das, was ich damit mache? Und wie weit würde ich gehen, mich aufzugeben damit? Also würde ich zum Beispiel mit dem Computer jetzt äh, Online-Banking machen oder irgendwas, irgendwas Essentielles für mich, meinen meine persönlichen Datenvertrauen, wenn ich gar nicht weiß, was diese Daten auf dem Computer macht, wenn ich gar nicht weiß, wo der Computer vielleicht irgendwas hinsendet oder wer auf den Computer überall rauf darf. Ähm, das ist für mich erstmal schon mal äh, ja, ein hartes Stück Arbeit und äh, viel, was man so als, als, als erstmal als versuchen muss, als, irgendwie als, Grund, äh, als, als Grundposition versuche, ja, erstmal ein paar kluge Fragen zu stellen, irgendwie... Sich darüber klar zu werden, was tue ich hier, ähm, wie weit ist das für mich wichtig, wie weit ist das für mich nicht wichtig ähm, und dann natürlich, ähm, kommt natürlich das, das Detailwissen, also wie funktionieren die Dinge, wie kann man sich damit auseinandersetzen, wie kann man Dinge kaputt machen sich selber vor irgendwas zu schützen und sei es nur vor Spionage, kann man ja nur, wenn man, wenn man äh, ja, versucht, es selber kaputt zu machen, sozusagen selber da einzudringen und, und das, ähm, ja, mal eben zu sehen, was, was geht. Das heißt also, ist nicht nur eine hat nicht nur eine technische Komponente, sondern es ist auch viel Geisteshaltung. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Herangehensweise an, an, an, an Probleme deines Lebens. Ähm, so wie Constanze das schon gesagt hat vorhin irgendwann mal. Ähm, du, Du liest halt nicht, du, du guckst nicht, was du darfst, sondern du sagst, okay, ich habe das jetzt bekommen oder ich, ich benutze das und, und, und, und frage mich, ja, was macht das mit mir? Wir haben jetzt ja so ein Beispiel mit einem sozusagen Vertreter aus der Akademie, ähm, und wie um, man das auch in die Universitäre oder Hochschullehre irgendwie integriert. Ich, mir war noch mal wichtig zu betonen, dass natürlich ein krasser Ausnahmefall ist und dass ich eigentlich kaum Hacker kenne, das betrifft den CCT, aber auch darüber hinaus, die nicht sehr starke autodidaktische Komponenten in ihrer in so Erfahrungs oder auch beruflichen Karriere haben. Also das ist eine sehr krasse Ausnahme, dass jemand quasi so Hackerwissen vermittelt bekommt im Bildungsbereich. Die meisten sind in erster Linie total interessiert und haben sich Dinge selber angeeignet. Und meistens haben sie auch so irgendwie so Teams gefunden, wo man gemeinschaftlich was lernen kann und dann später. Also bei jetzt jüngeren Hackern kam die Komponente dazu, dass man natürlich im Netz eine Menge findet. Also vorher war es ja noch eher so ein Austausch von Person zu Person, wenn man nicht so die Netze hatte. Aber würde betonen, dass es das schon immer noch ein ganz hohem Anteil Leute sind, die sich selbst Dinge beibringen aus Interesse und dass manchmal die Klischees von den äh, sich äh, in ihren Kellern verpuppenden Nerds schon noch stimmen dass aber in den letzten Jahren aus dieser Autodidaktenkultur natürlich eine hochbezahlte Berufsgruppe geworden ist, sollten wir auch nicht verschweigen und im Rahmen ähm, der NSA-Enthüllung ist, glaube ich, auch sehr klar geworden, äh, dass ein Großteil zumindest der amerikanischen Hacker schlicht äh, von Geheimdiensten und deren Contractors, also Vertragspartnern, bezahlt wird. Ich glaube, diese Dimension sollte man auch nicht vergessen, dass die Hackerkultur hier in Europa und insbesondere in Deutschland und damit auch die Hacktivismuskultur hängt, finde ich, sehr eng zusammen und die amerikanische die sich fundamental unterscheiden. Also, wer mal auf einer amerikanischen Hackerkonferenz war, äh, dem fällt es quasi ins Gesicht. Also, das ist ein enormer Unterschied. Und ich glaube, diese, ja, diese, diese Kultur, dass sich selber was aneignen, beibringen, führt auch dazu, dass man diese Wissensweitergabe, ähm, finde ich, so ein bisschen kultiviert hat. Ähm, weil man hat es ja irgendwie selber auch mal herausfinden müssen und äh, finde ich auch gerade so sexy. Es hat mich damals schon irgendwie als junge Studentin ähm, fasziniert, dass es eben nicht darum geht, ähm, auf Wissen zu sitzen, sondern dass man es weitergibt und mit anderen zusammen irgendwie dann zerforscht. Scheint mir schon wichtig. Ist Hacken dann gerade in Deutschland so ein bisschen schick geworden? Also, mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass ja auch jedes Unternehmen, was heute was auf sich hält, ein Hackathon äh, macht, mindestens einmal im Jahr und äh, ähm, im besten Falle selber auch noch eine Krypto-Party mittlerweile für ihre Mitarbeiter veranstaltet. Ähm, ist das auch euer Eindruck? Teilt ihr das? Mich ärgert ja so ein bisschen die ähm, Überkommerzialisierung von, äh, von diesen Hackathons. Also, ja, da. da begebe ich mich immer ganz gerne auf Distanz, aber gut, also das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die deutsche Hackerkultur zumindest sich natürlich auch relativ weit abgrenzt von ähm, ja, kommerziellen Sponsoren. Also großen Veranstaltungen sind in der Regel nicht kommerziell. Das ist aber natürlich anders, wo schon in Europa, aber erst recht in den USA natürlich anders. Äh, man muss sich aber damit abfinden, dass äh, sich die Begriffsbedeutung einfach ändert. Kann es nicht auch was Positives sein, wenn also eben dieser Begriff dann wieder so ein bisschen breiter gestreut auch verwendet wird. Vielleicht auch eben vielleicht nicht für das, was du unbedingt unter, unter Hacken verstehst, im klassischen Sinne. Kaspar? Ähm, ich fand, äh, für mich war so ein, so ein erhellendes Moment, als es plötzlich von der CT, äh, also vom Heise Verlag, die die CT rausbringt, äh, plötzlich eine neue Zeitschrift gab, die Hardware Hacks hieß. Also, ähm, das war so der Moment, einer der Momente, wo man so gesehen hat, das ist jetzt am Kiosk zu kaufen. Ja? Also, Hardware Hacks ist eine Zeitung, das ist so ein bisschen, das ist die modernisierte Form des Eisenbahntüftlers. Da kommt das der Hacker Begriff ja auch eigentlich her ähm, aus den 50er Jahren und ähm, dieser der Hack oder also im Deutschen nennen wir das ja Hacks übrigens auch spannend, dass wir da auch also das, was Konstanze sagt, ja auch über zwei verschiedene Begriffe, ist eben Hack und das sind, so, Da liegt schon, also ich finde, da ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Aussprachen ist auch schon ein bisschen der Unterschied jedenfalls. Ja, der Begriff ist, ist Pop geworden. Es gibt ihn am, am Zeitungskiosk zu kaufen und ähm, man sollte sich definitiv nicht gegen Begriffswandlungen, glaube ich, einfach wehren per se. Das bringt eh nichts. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht negativ. Also ähm, wenn wir äh, sagen, naja, äh, Hacken heißt auch Wissen weiterzugeben und äh, in der Zeitschrift wie Hardware-Hacks Wissen über über, ähm, über elektronik weitergegeben wird in einem ansprechenderen format dann ist das ja eigentlich die erfüllung einer der der, der ziele so auf, auf diesem weg und ähm, es gibt auch hackathons da, da ähm, richtig, also die, dieser begriff wird sehr viel verwendet und oft gibt bezeichnet der eher so das, was man im Englischen so Do-It-Yourself nennt. Also auch Stricken heißt heutzutage Knitting plötzlich und es werden Strickmaschinen gehackt. Also das spielt auch eine Rolle. Also da, da findet so eine, so eine Vermischung statt und auch auf dem Chaos-Kongress sieht man das, der jetzt in Hamburg stattfindet, weil er wirklich aus allen Nähten geplatzt ist und einen wirklich essentiellen Teil der, der Veranstaltungsfläche nimmt dieser Hardware Hackbereich ein. Das war früher anders. Ähm, früher gab es da schon so ein bisschen so die Elektrotüftler und da blinkt es jetzt äh, und sieht toll aus und irgendwelche Dinge fliegen durch die Gegend und man kann da so stundenlang rumgehen und sich irgendwelche Dinge angucken und ähm, eigentlich geht das genau in die Richtung, ähm, glaube ich, die man sich in dem Bereich zumindest gewünscht hat. Bedeutet das auch, dass es mehr Hacktivisten gibt oder ist das nur etwas, ähm, was einfach mehr Leute jetzt begeistert, ein bisschen rumlöten, ähm, aber eigentlich sozusagen hat das mit Aktivismus nicht viel zu tun? Ja, wäre ja wünschenswert. Also erstmal muss man ja da hinkommen, um sich äh, für irgendwas zu engagieren. Also insofern, ob es jetzt nur Popkultur ist oder nicht, äh, insofern die Wissensweitergabe finde ich schon mal, ist mal ist schon mal gut, dass, dass die Leute überhaupt erstmal ja, sich damit auseinandersetzen. Weil, ähm, <lacht> ja, zum Beispiel, Wissen sollte meines Erachtens generell frei sein, äh, auch über den Computer, den ich benutze. Äh, wir haben völlig akzeptiert, dass das, dass diese Dinge alle verschlossen sind, dass wir da nicht ran dürfen, dass wir das alles kaufen dürfen, aber, aber eben halt nicht auseinandernehmen. Äh, währenddessen äh, Mathematik zum Beispiel, wenn wir, nehmen wir mal an, wir würden jetzt, äh, ich sage mal Studenten Studenten, wenn ihr für die Dreiecksungleichung nur ein Hundertstel Pfennig bezahlen müsstet, ihr würdet nicht völlig verarmt aus dem Haus kommen. Das ist, wäre die Konsequenz. Äh, da, da sind wir uns völlig klar, Mathematik klar, 1 plus 1 und ein bisschen Integrale und so, das, das ist alles klar, das ist frei. Aber der Computer, der... Da Akzeptieren wir auf einmal, dass das da alles reglementiert ist, dass wir da nichts dürfen, dass wir den kaufen dürfen, benutzen dürfen und uns überfreuen dürfen und unser Leben darin reinstecken? Und ähm, insofern, ob die Hackathons jetzt nur sehr hochkarätig sind und von den richtigen Leuten oder die wir als richtig bezeichnen, gemacht werden, ähm, ja. Mag jetzt, äh, jetzt können wir eh nicht kontrollieren, aber insofern, wenn, wenn, wir, wenn man damit erreicht, dass, dass, dass so ein allgemeines ja, ja, Bewusstsein vielleicht irgendwo da äh, am Aufweicheln kommt, dann finde ich das schon, ist schon mal, wäre schon mal was Gutes. Also, also Hacktivism, Punk oder Pop? In einem Wort. Keine Ahnung. <lacht> Kaspar? Pop. Äh, Pop. Punk! <lacht> Rock? Wissen, Punk oder Pop? Egal. <lacht> okay, also ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass auch nach wie vor da die Meinungen noch durchmischt sind, ob Wissen nun Punk oder Pop ist. Das muss sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren einfach noch entwickeln. Ich glaube aber auch, dass wir da noch eine große Zukunft vor uns haben, egal in welche Richtung die nun gehen wird, ob sich mehr Leute am Hacktivism beteiligen werden. Ob er in dieser Form, wie er heute existiert, auch erfolgreich sein wird oder ob es tatsächlich faule Aktivisten sind, die von zu Hause von ihrem äh, Schreibtisch aus agieren. Das wird sich alles zeigen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Konstanze, Rob, Kaspar, Daniel.